Schon was bestellen. Oder? Das ist ja... Ach, können wir, können wir dann uns vertrauen? Hier durchlaufen? Oh. Ob, ob es dann hart genug ja, oder gut genug für uns stabil ja, dass wir nicht runterfallen? Du Scheiße! Dann müssen wir dann hier einfach mal so in den, in den Stahl hier so laufen. Genau. So, ne? ja, Vorsicht halber. Ne? darfst du nicht laufen. Ja doch schon, ne, ja aber vielleicht schwer. <lacht> ich, ich hab hier keine Angst, aber. Katja Kata ist <lacht> in eine Kita. Okay.